Was ist das? Eine Vase? Zwei Gesichter? Abwechselnd das eine und dann das andere? Ich höre jetzt zwar nicht Ihre Antwort, aber sie ist auf jeden Fall falsch. Wie können Sie das mit Sicherheit behaupten? Das werde ich Ihnen gleich erklären. Zuerst muss ich Sie aber aufklären, denn im Kindergarten wurde Ihnen weiß gemacht. Die Augen sind zum Sehen da. Nein, stimmt nicht. Die Augen sind da, um Lichtwellen einzufangen. Der vordere Teil bündelt das einfallende Licht und die Rückseite wandelt dann die Wellen in elektrische Signale um. Was wir als Sehen erleben, passiert viel weiter hinten im Gehirn. Was ihr Auge registriert, sind weiße und schwarze Flächen, mit geschwundenen Grenzen dazwischen. Erst ihr Gehirn macht daraus entweder eine Vase oder zwei Gesichter. Normalerweise interpretiert unser Gehirn die Signale, die ihm die Augen zuführen, nur auf eine einzige Weise. Dadurch merken wir nicht, dass unser Gehirn immer interpretiert, also bestimmt, was wir sehen. Unser Gehirn interpretiert die Wirklichkeit, aber es macht uns glauben, es würde sie abbilden. Das kann man nur so sehen und nicht anders. Haben Sie diesen Satz schon mal zu Ihrem Partner gesagt? Jetzt wissen Sie, dass dieser Satz auf jeden Fall falsch war. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner sieht nur eine Vase und sieht ganz eindeutig zwei Gesichter. Und keiner von Ihnen beiden kann die Situation zusätzlich so sehen wie der andere. Wie wollen Sie da herausfinden, was wirklich war? Wie sollen Sie beide entdecken, dass Sie beide nur eine Möglichkeit der Interpretation erkennen? Was kann man da machen? Was man machen kann, ist nicht ganz einfach. Doch es lohnt sich. Voraussetzung ist Vertrauen. Nehmen wir an, Ihr Partner sagt, das ist eine Vase. Sie aber sehen ganz deutlich zwei Gesichter. In dem Moment ist Vertrauen erforderlich. Auch wenn die Wirklichkeit für mich so aussieht, ist eine andere Wirklichkeit trotzdem möglich. Ist dieses Vertrauen beidseitig vorhanden, haben Sie zusammen einen Vorteil. Sie haben als Paar eine gemeinsame, umfassendere Sicht der Wirklichkeit als jeder alleine. Wenn ein Partner sagt, Du hast mich gerade angeschrien und der andere wollte nur deutlich sein, dann ist beides ein Teil einer gesamten Wahrheit. Wenn einer meint, er wurde beschimpft und der andere nur auf einen Fehler hinweisen wollte, dann kann das ein Kippbild sein mit zwei Sichtweisen. Eine Diskussion, was wirklich war, wäre in diesem Fall und vielen anderen Fällen eine Zeitverschwendung. Besser ist eine gemeinsame Erweiterung der Sichtweise zu entwickeln. Was ich so erlebe, erlebst du ganz anders. Jetzt kann man gemeinsam überlegen, wie zukünftige Situationen besser ablaufen können. Damit es kein Kippbild wird, das man so oder auch ganz anders interpretieren kann, sondern beide die Situation gleich erleben. Und wie baut man bitte dieses erforderliche Vertrauen auf? Ah, schön, dass Sie fragen. Auf couplecoaching.de erfahren Sie meine Antwort.